Heute freue ich mich besonders, mit zwei Kolleginnen sprechen zu dürfen aus der Schweiz, die uns etwas vorstellen werden. Liebe Linda und liebe Judith, danke, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt und ich würde euch bitten, dass ihr euch ganz kurz vorstellt. Vielen Dank, Josef, für die Vorstellung. Vielleicht stellen wir uns erstmal kurz mit unserem Thema vor und zwar: Wie können wir das Player unserer Hochschule in den virtuellen Raum übertragen? Ja, am liebsten würde ich jetzt kurz die Kamera aushalten, da ist ganz viel Schnee, wenn sieht die Hochschule eingeschneit. Also als kleiner Teaser, wie schaffen wir das auch online irgendwie erlebbar zu machen? Also Hallo aus Kur, mein Name ist Judith Hüter, Ich bin die Leitung des Blended Learning Centers hier an der Fachhochschule Graubünden, die wie gesagt in Kur angesiedelt ist und mache das seit zwei Jahren. Davor war ich an der dualen Hochschule in Karlsruhe, davor an der Fachhochschule in Karlsruhe. Bin auch schon öfter auf den Tagungen ähm, gewesen. Und äh, daraus ist auch so ein bisschen äh, aus meiner Vorgeschichte die Kooperation entstanden, das gemeinsam zu machen, noch mit der Katja und der Linda. Die Katja ist hier jetzt gerade nicht dabei, wird aber den Workshop dann gemeinsam mit uns machen. Sie äh, ist Professor Dr. Katja Wengler von der Dualen Hochschule Karlsruhe und ist Professorin für Wirtschaftsinformatik und ja macht selbst auch schon äh, einige Veranstaltungen schon länger im Flipped Inverted Classroom. Und wie wir alle, ist sie jetzt auch da in Erfahrung eingestiegen ähm, zu dem Thema ähm, Flair und virtuell und ähm, Interaktion, soziale, sozialer Raum in der äh, virtuellen Welt. Und ja, dann ist noch die Linda im Boot, die ähm, momentan auch an der Fachhochschule hier einen Lehrauftrag hat und uns auch noch unterstützt. Ja, hallo. Noch ein kurzes Hallo von mir. Linda Lichel, mein Name. Ich freue mich sehr, ähm, alle beim Workshop begrüßen zu dürfen. Ich bin Unternehmensberaterin im Bereich Innovationsmanagement, habe auch äh, ein oder bin Gastdozentin an der FH Graubünden, wie die Judith schon erwähnt hatte, und auch an der Universität in Maastricht in den Niederlanden. Und ja, kann dadurch mit diesem... Ähm, mit dieser Kombination äh, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, um die ähm, Expertise im digitalen Bereich vom Innovationsmanagement auch auf den, das Lernumfeld zu übertragen. Und wir freuen uns dann in unserem Workshop darüber, schöne Diskussionen zu haben. Aber natürlich gleich mehr. Äh, Josef, ich gebe das Wort zurück an dich. <lacht> Ja, vielen Dank. Das war jetzt natürlich schon ein super spannender Einblick, vor allem was man einfach bei eurem Team jetzt sieht und wir haben ja auch vorher schon ein bisschen Gelegenheit gehabt darüber zu sprechen, ist es denn tatsächlich, dass der Blick über die Hochschuldidaktik hinausgeht und aber auch natürlich andere Personen auch aus der Unternehmenswelt da eingebunden sind und ich glaube, das ist für uns immer ganz wichtig, weil wir aber schon ein bisschen diesen Tunnelblick natürlich haben. Gut, dann würde ich sagen, wir spannen unser Publikum, aber nicht länger auf die Folter. Ähm, ja, Was erwartet uns äh, jetzt im Rahmen der Inverted Classroom and Beyond 21 Konferenz? Äh, liebe Linda, vielleicht darfst du gleich starten. Ja, gerne. Also unser Ansatzpunkt ist folgender, wie Judith schon erwähnt hatte. Wir würden gerne das Flair der Hochschule in das digitale Umfeld setzen. Dabei sehen wir verschiedene Herausforderungen, aber auch Chancen. Die Lernerfahrung aufgrund von aktuellen Studien hat gezeigt, dass im digitalen Umfeld leider über die Zeit von Erstsemestlern bis hin zu den Studierenden vielleicht auch über das Jahr, dass die Lernerfahrung, Erfahrung leide sinkt. Also wir stellen fest, dass es tendenziell abnimmt, die Zufriedenheit, Motivation nimmt tendenziell ab. Daher haben wir uns gedacht, wir möchten uns gerne zwei Bereiche anschauen. Einmal die Erstsemester. Wie können wir diese motivieren? Wie können wir mit denen direkt kommunizieren? Aber auch ein Gefühl des, der Verbundenheit. Das ist natürlich für Erstsemester ganz wichtig, die Hochschule kennenzulernen, aber auch die Mitstudierenden kennenzulernen da hat es ganz viel ähm, interpersönlichen Kontakt normalerweise. Das möchten wir gerne ins digitale Leben halten. Und dann, wenn wir uns die Studien anschauen, ähm, wie verläuft es auch über die Zeit, also diese zwei getrennten Bereiche. Studenten, die dann doch schon länger mit dabei sind, da gibt es andere Faktoren, auf die wir uns konzentrieren müssen. Da ist zum Beispiel, wie erhalten wir die Konzentration? Wie erhalten wir ähm, eine ein, ein Lernumgebung, in dem gutes Feedback möglich ist? Ähm, und das sind zwei unterschiedliche Sachen, mit denen wir in, mit unseren Teilnehmern im Workshop gerne evaluieren möchten, was die Erfahrungen sind, aber auch natürlich, was unsere Erfahrungen sind, um zu beantworten, Ja, wie können wir gemeinsam ein erfolgreiches digitales Lernumfeld gestalten? Welche Faktoren tragen denn auch dazu bei? Also auch schön, einen Austausch zu haben, weil wir haben natürlich Erfahrung, wir geben da ein paar ähm, vor aber möchte natürlich auch den austausch mit den anderen haben und dann ähm, ja einfach als großes ganze auch wie können wir die zufriedenheit ähm, der studierenden denn auch sicherstellen dazu möchten wir uns verschiedene faktoren anschauen zum beispiel lernfaktoren motivationsfaktoren sozialer austausch wie können wir die in dieses virtuelle umfeld packen und ähm, dann auch sehen welche Methoden sind dafür gut? Also einmal wird uns in dem Workshop, ähm, ähm, wie ich gesagt hatte, also werden wir mit einem virtuellen Tool auch arbeiten. Also wir wollen da den Fokus drauf legen, dass unsere Teilnehmer das auch wirklich selber erfahren ähm, anhand eines virtuellen Tools, wie ähm, Arbeiten, arbeitet man gut zusammen. Wir werden praktische Aufgaben stellen, das in verschiedene Bereiche reingeht, so dass die Teilnehmer das auch selber durchführen können, selber Feedback geben können und wir dadurch so eine Art Erarbeitung der Best Practices auch gemeinsam schaffen. Dann möchten wir so zum Abschluss, dass wir ein Gesamtframework haben, der allen Teilnehmern hilft, so einen schönen ähm, ja, Best Practices Framework zu erhalten und dann auch mit in das Arbeitsleben, in das virtuelle Arbeitsleben zu nehmen und somit die ja, Motivation und Lernzufriedenheit äh, der Studierenden ähm, sicherstellen können. Sehr gut, danke. Und ich glaube, Judith, äh, du wirst wahrscheinlich noch ergänzen möchten oder vielleicht auch noch, ich glaube, das ist so weit genau das, was wir vorhaben. Eben, wir wollen mit euch erleben, eigentlich den Student Lifecycle auch nochmal von Beginn. Wir kennen uns alle nicht oder kaum dann in dem Workshop und danach eben entsteht vielleicht ein gemeinsamer Flair. Wir haben ganz viel Interaktion und wir üben diese ganzen Methoden und Ideen, die es eben gibt, um ja danach vielleicht auch so eine kleine Klasse Hochschulgemeinschaft zu sein, die sich noch nie gesehen hat oder nur virtuell jetzt erstmal begegnet. Ja, wir freuen uns schon riesig und danke fürs Mitmachen, fürs Vorbeikommen, fürs Anmelden und Einschreiben. Super, vielen Dank, absolut spannend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nicht verpassen, unbedingt an diesem Workshop teilnehmen, anmelden auch zur Konferenz, den Link sehen Sie hier neben mir. Ja, ich freue mich dann auch auf den Austausch natürlich mit euch. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich dabei sein kann beim Workshop. Und ja, bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.